Weiter geht's mit Yoshis Created World, wir betreten den Rumpeldschungel. Uff, ich bin so kaputt, ich hätte doch nur 15 Grünseblumen. Ach, dann bist du bei mir an der richtigen Stelle, ich habe sogar 313, aber du bist ja nur 15, also wir gebe ich dir 15. Warum auch immer, wir so eine ungerade Zahl hatten, aber jetzt haben wir eine gerade Zahl. Zwar keine 300, wie ich erwartet habe, aber okay. Danke, es geht mir schon viel besser. Komm, eröffnen uns den Koffer cool Sind also wir jetzt in einem Koffer drin? Ja! Tatsächlich! Umpildschungel! Herzlich willkommen! Oh yes! Guckt euch das an! Sieht das niedlich aus! Und das ist auch übrigens die letzte Welt vor dem vierten Kristall Tierreich Erkundung! Tierreich Erkundung, toller Name! Das ist auf jeden Fall das erste Level hier in dieser Welt und es sieht so aus, als könnten wir vielleicht einen Dino halten. Doppelpunkt O! Vielleicht könnten wir auch Plessy reiten. Weiß er nicht. Ideen hier? Könnt mich gerne, gut, viel könnt mich gerne hier anschreiben. Ich bin dabei. Leute, <lacht> was? So, aber jetzt geht es natürlich wieder darum, nach den 100%-Summe suchen. Oh, wie süßen Koalas hier. Oh nein! Nicht die Magneten. Und gerade jetzt, wo wir Magnetenlevel nach Jahrhunderten wieder haben, was ich nicht mag, ich mag den magneten nicht, bin ich natürlich hier im Singleplayer. Super. Heißt, es wird noch anstrengender. Und tatsächlich, es gibt Dinos. Echte Dinos, die auf uns zulaufen. Ja gut, echt sind es vielleicht nicht, aber... Ah, genauso gefährlich wie echte. Gut, ähm... Ich kann das da nicht öffnen, weil ich habe keine... Äh, ah ja. Wisst ihr was? Ich schau nochmal neu. Ich habe nämlich das, den einen... Das ist, das eine Ei auf die Piranha geschmissen und das war der Fehler. Und den anderen habe ich sogar einfach zerstumpft. Keine Ahnung, warum man hier einen nichts gibt. Ich habe jetzt einen Block erwartet, aber nein. Ich finde, ich, aber es passt voll hier mit den Koalas und Magneten. Das sieht so süß aus. Oh yeah. So, guten Tag. Ich hätte halt nur gerne da oben das Ding. Und ich bräuchte nicht eine Blume. Es gibt sechs Blumen hier, in diesem Level. Oh Gott, du so ja. Nein, nein, kannst gerne weiter. Du kannst gerne weiter. Oh Gott, nein. Hier lang. Okay, das ist genauso wie Schnuffel. Geht auch immer in die Richtung. Okay, das bringt glaube ich nichts. Das war glaube ich dumm. Oder? Äh. Also. Einen Moment, ich glaube, ich muss ihn hier hinlocken. Und dann überspringen und, und dann schimmig. Ah. Oh, schau mal, das ist eine Schildkröte mit der Runde und ein Zebra. Oh, es ist das cool hier. Oh, ich will die alle abschießen, aber... Ich, ich fühle mich hier so zum Teil wie bei Pokémon Snap. Ist voll cool hier. Oh Gott, äh, ich habe das Gefühl, dass da unten noch was ist. Deshalb könntest du dich bitte verpieseln, mein kleines Kinochen? Ich wusste es. Und es waren sogar wichtige Rote. Also bin ich froh, dass ich das nochmal äh, geholt habe. Ja. Da gibt es noch mal ein paar Herzen. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Aber tatsächlich bin ich schon gespannt, was man hier suchen muss später. Weil das sieht echt gut aus. Oh nein. Okay, blaue Münzen. Die sollten hoffentlich nicht so schwer sein. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Sind sie, sind sie nicht. <lacht> nice. Was? Ach, da war ein Gegner. Oh, sorry, den habe ich gar nicht bemerkt. Ich hab sogar äh, heute meinen Bambus dabei hier. Passend. Zu dieser Welt. Ich wusste noch nicht mal, dass das so eine Welt hier wird. Was? Ich kann nicht auf den stehen. Kann ich jetzt auf den stehen oder nicht? Nein, kann ich nicht. Okay. Ach verdammt, jetzt habe ich mein Kostüm verschwendet. Ach, ich bin dumm. Ach, aber guck dieses an. Von den ganzen Artworks gibt es jetzt endlich auch. Dieses Giraffen-Ding. Das hat man schon auf mehreren Artworks gesehen, dass es das gibt. So eine Giraffe, die muss man schieben. Und dann kommt man weiter oder so. Jetzt kann ich es mal immer aufs Thumbtel packen. Geil. Zack. Weg mit dir. Bis dann. Ciao. Okay, gibt es noch was? Gibt es hier oben noch ein Flatter? Ich hätte da oben ein Flatter versteckt, aber okay, dann nicht. Und da nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ganz ruhig, mein Freund. Wir wollen das ja nicht überall hier. Das ist auch eine Giraffe. Another Giraffe. Was gibt's hier? Herzen, suppi Ich habe leider jetzt kein Kostüm, deshalb muss ich aufpassen. Und, ja, ich muss aufpassen, definitiv. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Hätten die hier nichts hingepackt, das wäre mich echt gewundert. Was? Das ist nur für normale Münzen? Seid ihr seid ihr irre? Wow, oh. Oh, oh, oh, oh nein! Oh, ich will das Level nicht neu starten eigentlich. Aber irgendwie auch schon, weil ich jetzt kein Kostüm mehr habe aus Versehen. Ah, warum nehmen ich auch nur das Bambus-Ding, was so wenig Herzen hat? So, das Geschenk ist natürlich sehr offensichtlich. Wer das nicht sieht, dann.. Keine Ahnung. Dann habt ihr habt ja keine Augen. Wow! Ja, fall runter, du. Fall runter. Kannst du mir eh nichts mehr tun. Okay. Ich hab schon einiges hier. Da unten. Könntest du das kurz für mich einsammeln, mein Freund? Einen Moment, bevor wir weitergehen. Hier oben. Nichts. Wow. Nur Münzen. Wir braucht Münzen, Alter? Okay, da war eine rote. Was fehlt uns denn bisher? Oh, wir hatten schon lange keine Blume mehr. Sind nur eine Blume. Sieht nicht danach aus. Äh, äh, äh. Wow, wow. Nein. Okay, dann werde ich äh, offscreen die Herzen machen, weil die habe ich definitiv verkackt. Sieht man ja. Die habe ich definitiv verschieselt. Und hier kommt man bestimmt auch durch, wenn man ganz vorsichtig dran durch hindurch fliegt Ach, das ist mir jetzt auch egal ich habe eh kein kostüm oder kann er nämlich kurz killen weil dann glaube ich krieg ich mein kostüm sogar wieder und dann wenn ich glück habe da kommt kill mich ganz kurz weil wenn ich mich jetzt killen lasse dann glaube ich krieg ich mein kostüm wieder yes ich muss da ein paar neue... Ja, hier war der. Gut, dann werde ich mal hier kurz schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder zurück an Ordenstelle. Ortenstelle. Nochmal alles gesammelt und jetzt haben wir sogar ein Kostüm. Wow! Joke, der Dino, der rastet ja richtig. Äh, was, was tun, was tun. Hier oben geht's weiter. Das heißt, wir müssen nach unten. Hier in der Ecke ist wahrscheinlich was, oder? Hier nicht? Der pass, passt, äh, pass auf, pass auf, der kommt ist bestimmt was, hier ist was. Nein, ich hab's nicht getroffen, oder? Doch. So, warte, ich habe es getroffen. Nein, bevor es despawnt, bevor es de Das ist mir egal. Ich brauchte es. Da oben ist eh ein Checkpoint. Wir haben fast alle roten Münzen schon. Und trotzdem fehlen uns vier Blumen. Ist das richtig? habe ich irgendwas verpasst? Warte, seht ihr das da? Kann man das da abschießen? Für später. Oh Gott, äh, was mache ich hier eigentlich? Ähm, okay. Na, was, was, was. was. Äh, Hilfe. Okay. Äh, komm mal her, du. Zack. Ähm, was ist zu tun? Das nehmen, ne? Das ist schon klar. Vielleicht ein paar Eier mitnehmen, das wäre was. Warte sicher da hinten noch ein Geschenk. Da oben? Ich weiß es noch nicht. Werden wir gleich, glaube ich, noch sehen. Okay, da kommen wir hoch. Ist ein Geschenk? Nee, aber da ist eine Blume! Kommen wir da dran? Ja, ist natürlich. wo? Ich wusste, wir haben was verpasst. Aber wo? Ach, soll ich da jetzt nachsuchen? suchen? Eigentlich will ich ja schon jetzt danach suchen. Warte, was? Hä? Warte, was? Ich dachte, mir schon gedacht, dass er den irgendwie kaputt platzen kann, aber... Ich hab mir nicht, ich habe danach aber dann nicht mehr gedacht, dass er das doch kann. Also, das macht keinen Sinn. Also, ich habe mir schon gedacht, dass er die kaputt platzen kann, aber. Dann hat das irgendwie nicht getan. Dann dachte ich mir, nee, kann es doch nicht. Aber doch! Das kann er. Okay, dann haben wir doch nichts verpasst. Alles gut, Leute. Seht ihr? 100% Completion ist hier. Alles klar. So! Das Level ist tatsächlich sehr kurz. Schade eigentlich. Ich mag das Level sehr. Oh, sowas wieder. Ich sehe es, ich sehe es. Sowas eigentlich einfach. Da bin ich gut drin, sowas. Okay. Ja! Okay. Dum, dum, dum. Oh, seht euch den an. Oh, wie süß! Eine nie erfüllte Liebe. Und wir können es gerade biegen. Ach, ist das süß. Da oben war irgendwas. Da oben ist Wasser. Da, da, da, da, da, da, da, da. So, die Brückenteile. Wow. Die zoomen wir jetzt. Ich weiß, hier hinten ist noch ein, yes, ein Dringend! Und wir haben alle roten Mützen. Uns fehlt nur noch die letzte Blume. Und wo sie ist? Tja, wer weiß. Vielleicht wird man den helfen, wir Vielleicht. Man weiß es erst, wenn man es probiert. Ach komm, jetzt gibt es das Ei endlich. So, ach, hier hinten. Schaut dich das mal an. Da ist es, Okay. Zack, zack, zack. Oh, sorry, Bro. Ich wollte dich nicht abschmeißen. Hier, jetzt kannst du rüber. Nur oh, eins fehlt noch. Wo denn? Ach, hier. Jetzt kannst du rüber. Yay. Oh, wie süß. Oder vielleicht auch Bruder und Schwester. Wie immer, hilft uns bitte. Yoshi ja. macht das so. Ja, süß. <lacht> yeah. Yoshi, guckt hat. Wow. <lacht> Epic! Ach, oh, hier kann man lang. Ey, wenn hier jetzt. Ey, wenn, wenn hier jetzt die Blume ist. Oh, nein! Oh, wie cool. Okay. Das ist ja mein Lieblingslevel gewesen. Oh mein Gott, das Level war richtig cool. Und oh, wir haben sogar alle 100%. Juhu! Echt cooles Level. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Yay! Yeah. Kann man da lang? Ah, oh, da kann man stehen. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. No, no, no, no, no. Gut, das war's dann auch mit diesem Level. Ich will es noch länger spielen. Ich hoffe die Rest der Welt ist auch so cool. Wenn der Rest der Welt auch so cool ist, dann haben wir ja richtig coole Level auf uns, äh, auf uns vor. Und zwar heute noch eins. Jetzt werden wir zwar erst nächste Folge wahrscheinlich sehen, weil ich weiß nicht, ob die Zeit erreicht, aber still. Wir werden jetzt das zweite Level noch mal anschauen. Yeah! Ah, das war echt ein cooles Level. Hat mir echt gefallen Yahoo, so, wir wollen uns aber erstmal ein anderes outfit anziehen oh die kuh die habe ich schon so lange nie benutzt jetzt gucken wir mal die kuh hier im hoppel die hüpf oh, da gibt es fröche und so ein Frosch kann man auch selber basteln ich habe da leute gesehen die äh, früher habe ich so leute gesehen die sowas gebastelt haben und ich finde das voll cool ich noch nie ein <lacht> selbst gebastelt Entschuldigt kurz. <lacht> ja, was auch immer. Ähm, ja. Ja, die Musik ist leider gleich. Das Spiel hat vielleicht 30 Soundtracks gefühlt. Und dann war es das. Was? Nein! Das ist meine armen Kuh in Ruhe. Okay, die funktionieren glaube ich genauso wie die ähm, Pirennes aus Mario Maker da. Diese einen aus 3D-World da. Ihr wisst schon, was ich meine. Man kann auch erkennen, dass die roten Münzen in die andere Richtung drehen. Daran erkennt man es. Wie viele Blumen? Oh Gott, sieben! Wo soll ich denn hier sieben rote Münzen finden? Du, du, du, du, du. Ich habe gedacht, die sind so ein Trampolin, aber nein, wir müssen mit ihrer Hilfe an alles rankommen und da oben mal tatsächlich irgendwo was. Okay. Okay, hier sind nur Münzen. Aber ist ja nicht so schlimm, Münzen können wir ja auch noch gebrauchen, man braucht ja in jedem Level 100 Münzen, was viel zu einfach ist. Ich dachte, das ist pro Level dann anders und wird dann auch immer schwerer pro Welt, aber nein, dachten sie so, ja, wir machen da so eine coole neue Idee. Oh mein Gott, coole neue Idee, wo man in jedem Level, sag mal, Münzen sammeln muss, ne, dachten sie so, warte, Ruhe. Und dann haben sie irgendwie vergessen, dass es existiert. Und dann, ja, so stelle ich mir das vor. Und die wollten einfach, dass man Ende, am Ende mehr Blumen ausgeben muss. Wofür muss man denn Blumen ausgeben, Mike? Uh, da habe ich mich nicht so viel gespoilert. Aber mehr ist wohl nicht. Die Blumen sind nämlich wichtig. Aber mehr dazu in dem nächsten Part. Ne, nicht in dem nächsten Part, aber in den nächsten paar Parts. Oder je nachdem, wie lange das jetzt bleibt. Noch dauern wird. Ich weiß ja nicht, wann wir endlich beim Endboss sind, aber wir kriegen ja dann nächste Folge schon den oder übernächste Folge schon den vierten Kristall. Wir sind erst bei Folge 22 so, glaube ich. Also naja. Bitte lass mich hier durch. Ah, ich finde das einfach auch richtig cool. Bisher noch nicht so cool wie das andere vorher, aber trotzdem sehr cool. Ich glaube, ich bisher dann meine Lieblingswelt hier. Ich fühle mich hier schon wie zu Hause, Alter. Aber oh, warte, hier geht lang. Wow, Alter, was soll denn das? Bist du irre, mein... Alter, wenn er meine Kuh umbringt, ne? Junge, bring meine Kuh um. Äh, dare you. Dann haben wir zusammen ein großes Problem, mein Freund. Dann haben wir ein großes Problem, du. Wages dich, meine Kuh umzubringen, ja. Kommt der? Hallo? Nein, halt nicht. Ich, suche, ich hole jetzt erstmal alles ab hier. Bevor ich irgendwas vergesse. Oh Gott, Herzen. Ah, ich brauche sie nicht. Okay. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Ich fliege kurz nach drüben. Ja, da habe ich was vergessen. Seht ihr? Ey, Flower! Okay, bisher haben glaube ich alles, ja, Herzen, ja, Blumen, ja, Münzen, ja, aber ist auch nicht schwer. Ich habe gedacht, man muss dann irgendwie am Ende in den letzten paar 1000 Münzen damit oder so und dann muss ich mir so denken, okay, wo kann man noch Münzen finden? Nö, ne? easy. So. Warum kann man hier kaputt machen? Ich werde ich werde nichts dazu sagen. Ich werde mich da enthalten. Ich dachte, da unten wäre eine Plattform und dann wäre da vielleicht eine Blume oder so. Oder rote Münzen. Nö! Trollalol, da ist gar nichts. Lolalal. Oh, dein Kostüm ist weg. Ja, egal. Super. Wow, Digga, wie weit kommt ihr denn zu mir? Nein, da kommt sie nicht hoch. Okay. Hier gibt's ganz viele Schnecken. Ich wette, man muss die überall äh, dann später. Sammeln? Hau ab, Alter. Oh nein. Aber das das echt gut gemacht. Wohin die alle gehen. Gefallen tut es mir trotzdem nicht. Oh nein. dann geh weg. Wie soll ich denn da rankommen? Wie soll ich das... Denn was? Ach so, nein. Mein Kostüm ist ja weg. Deshalb nehme ich ja so viel Schaden. Ja, was mache ich jetzt? Kannst du bitte gehen? Es wäre eins meiner Lieblingslevel weiterhin gewesen. Wäre ja, der Scheiß nicht da. Ich brauche seine Hilfe. Ganz kurz, ganz kurz. Bitte, bitte deine Hilfe. Ich muss da hochkommen irgendwie. Wow. Kein Treffer. Beim nächsten Checkpoint können wir nämlich nochmal alles richten. Was? Okay, ich bringe mich kurz um. Okay. Ich bin wieder hier. Und ich. Bin mir sehr sicher bisher. Ich hasse das Level. Es hätte eins meiner Lieblingslevel werden können. Wurde es aber nicht. Und jetzt bin ich einfach nur stinksauer. Das Level. So, Soll jetzt sollte ich wieder alles haben. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder alles. Okay, keine Ahnung, was ich da jetzt hätte machen sollen. Cool. Aber gut, ist nur mein Kostüm, solange mein Kostüm auch nicht kaputt geht. Sollte alles fein sein. Also ich kann auf seinen Körper latschen. Habe ich gerade nicht richtig gesehen? Okay, aufpassen. Der kommt jetzt. Setz sie hoch. Okay, ich kann auf seinem Körper latschen. Das ist super. Zu wissen, vor allem auch. Äh, das aber nicht. Nein, da kriege ich nämlich Schaden. Was macht er? Was macht er? Ich habe keine Ahnung, wo lange er will. Was ist das für ein verwirrendes und seltsames Level. Und da hinten habe ich ein Geschenk gesehen. Ich habe nur Angst, da hinzulatschen. Weil der Typ mir gleich auf die Pelle rückt. Seht ihr? Alter. Junge. Der rückt mir sowas von auf die Pelle. Hör auf. Hau ab! Meine Güte, verschwinde! Ich will da hoch! Wir wissen, was es hier gibt! Nein! Ach du Blöder! Ich mich wieder. Ich will noch irgendwas sagen, was ich später für bereuen werde. Was passiert hier? Alter, was passiert hier? Ich habe keine Kontrolle mehr über irgendwas und da oben ist was. Kannst du bitte da oben? Ja, perfekt. Danke, dass du mir auch Münzen einsammelst, du, mein Freund. Ja, wir sind jetzt Freunde. Einfach so. Was? Habe ich irgendwas so übersehen? Also laut. Dings hier, nichts. Und mir fehlt ein... Warum fehlt mir ein Herz? Komm reicht. Da gibt's irgendwas bei ihm. Bei der Piranha. Da gibt's was. Warum sonst sollte hier einfach so random Piranha stehen? Hier muss ein unsichtbarer Flatter sein. Nein! Okay. Ah, uh, jetzt ist meine Laune jetzt leider wieder weg. Ach, da unten kann ich nicht stehen. Ich bringe mich nochmal um. Ich habe ja einen Checkpoint. Zum Glück war hier, direkt hier vorne, ein Checkpoint. Sonst wäre ich komplett ausgerastet gleich. Das euch nicht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ausgerastet wäre. So, reicht. Da oben waren drei Red Coins, glaube ich. Ja, dann sieht man auch, wie die in die andere Richtung drehen. Was ist das? W wollt, ihr mich, wollt ihr mich eigentlich ärgern? Die wollen mich doch ärgern. Die wollen mich definitiv ärgern. Was soll denn das? Kommt da oben was raus? Ja, okay, ich dachte, da könnte ich mich vielleicht rein, aber... <lacht> Yoshi's Crafted World? Und Sub Areas? Wo denkt ihr denn hin? Also, ganz ehrlich. <lacht> Eine Blume und vier rote Münzen fehlen mir noch. Da oben ist bestimmt was. Sag mir nicht, hier ist das Ziel. Sieht aber so aus, als wäre hier gewiss hier weitergehen und unten... Ist da unten was? Ich würde gerne sagen, ja, aber so wie ich das Spiel kennt, ist ja nichts. So, komm mal bitte schnell runter. Ich, ich, doch, ich, speich mich, mich da jetzt nicht runter. Ich war erstmal mal ganz brav, bis er da kommt, mein Freund. Warum geht er jetzt hier lang? Muss da hoch. Okay, hat geklappt. Schnell, schnell, zack, zack, zack. Hier ist irgendwo irgendwas bestimmt. Ja, hier ist was. Bitte sag mir das in letzten. Bitte, bitte sag mir das in letzten. Yes! So, ihr wisst alle, was noch fehlt. Hi. Und zwar die Blume. Und hier ist das Ziel. Also hier ist irgendwo locker eine Blume versteckt. Bestimmt. Die können das hier? Ja. Okay. Juhu! Wir haben nicht alles. Die Leben fehlen. Das ist nicht euer Ernst. Mir fehlen die. Dann werde ich die Leben äh, nachholen. Eben auf Screen. Und dann sehen wir uns. Äh. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Wir sind uns gleich im letzten Level noch in dieser Welt. Das können wir sogar in dieser Folge noch sehen. Wuhu! Ist das nicht. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf das Level. Ich werde jetzt unspaßigerweise das Level nochmal neu machen. Also diese dummen Aale oder Schlangen oder was auch immer das sind, die haben das Level versorgt, während die nicht so kacke, wie sie hier sind. Das Level ganz cool. Ich dachte das Level besteht noch 90% aus Fröschen, wo man die ganze Zeit hin und her hüpft. Nein. Nein, leider nicht. So, damit nochmal die Leben nachgeholt und nun geht's weiter ins dritte Level dieser tollen Welt, kann man sagen. <lacht> Dschungeltour-Match. Och, nicht wieder so ein besonderes Level, ein Match-Level. Oh no. Aber eine Dschungeltour hört sich richtig geil an. Ich hoffe, das Level nimmt... Inspiration vom ersten dieser Welt und nicht vom zweiten. Wir werden sehen, was ist denn gewollt. Wir müssen Sachen, also ist es wie Pokémon Slap so gesehen. Wir müssen Sachen abtreffen, aber 8.000 Punkten haben wir geschafft, oder? Jungle Tour Match. Wirf Eier auf die auf die Tierziele. Es gibt eine ganze Menge davon. Oh Gott, eine ganze Menge? Sicher? Aber guck mal, es ist ja zu vom ersten Level, vom allerersten Level. Das ist doch schön, den wiederzusehen. Oh, das ist easy. Bisher ist es ganz schön so easy. Und ihr wisst, wir müssen immer noch 100% sammeln. Das ist irgendwas weg. Äh, die kriege ich noch. Die kriege ich auch noch. Den kriege ich auch noch. Den kriege ich auch noch. Oh, 100. Oh. Da hinten ist einer. Er gibt 100. Ah, lol. Läuft. Nein, da waren 300er. Verdammt. Da ist noch, einer, da ist noch ein Fall 300er. Yes. Da sind noch äh, äh, Münzen. Und noch 100er. Oh, da rechts, da rechts. Da, hinten, da rechts sind noch welche. Verdammt, warum warum komme ich nicht dran? Oh die bewegen sich. Oh nein, die bewegen sich. Okay, die, die roten Münzen habe ich da schon mal. Okay, ich hoffe, ich schaffe es trotzdem noch. Oh, verdammt, jetzt euch ich mich schlechter an als vorher. Verdammt, da war was Cooles. Oh. Ich bleib hinten, ich bleib hinten. Na, komm, mach auf, mach auf, mach auf. Yes. Scheint aber eine sehr lange Tool zu sein, weil ich habe noch nicht so viele Punkte. Okay, bisher macht das echt Spaß. Bisher finde ich das cool. Nein. Verdammt. Yes. Gut. Ich finde, man sollte hier ja extra einstellen, dass man unendlich hat. Unendlich zum Schießen. Oh Gott, nicht so eine. Nicht so eine. Yes. Nice. Okay. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert, Schaut auf die Punkte. Ich weiß. Aber es ist nicht so schlimm, Leute. Okay. Hält doch nicht auf. Okay, sehe ist jedenfalls, glaube ich, keine Punkte. Okay, ich mag das Level. Ist, glaube ich, meine Lieblingswelt bisher. Auch wenn das zweite Level richtig reingekackt hat. Ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal nachmachen müssen, das Level hier. Weil ich nicht alles habe. Aber sollte auch klar sein. Okay, da habe ich irgendwie eine Blume bekommen. Ich weiß gar nicht welche. Aber ich sag nicht nein. Definitiv nicht. Warum hängen bei den Bäumen oben so Heftzwecken? Oder was auch immer das ist. Ich bin gerade etwas... Konzentriert, richtig unkonzentriert. Oh Gott, ich habe bestimmt irgendwas verpasst, oder? Warte, was? Wir haben alle rote Münzen. Alle Leben. Alle Münzen. uns fehlen nur noch drei Blumen. Und die Punkte. Und natürlich die Punkte. Oh Gott, fehlen uns da viele. Ich habe alles abschließen, was wir sehen können. Hinter allem könnte nämlich was sein: irgendein Gegner. Irgendwas. Ich brauche die Münzen nicht. Oh, hier wir kommen wir runter, runter. Yes! habe ich ja hab keine Eier mehr! Nein! Da! Yes! Vorhin vorne ist noch einer mit 100. Oh, den kriegen wir nicht mehr, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Dann geht denn das? Und warum fehlt mir denn noch drei... Oder sind das drei? Ja, noch drei Blumen. Warum fehlt mir noch drei Blumen? Oh, geil. Ich liebe die Welt bisher. Ich bin so toll. Nein, ist das Ende? Warte, was? Wie viele Punkte? Nein! Mir fehlen die Punkte, war klar. Und mir fehlen drei Blumen. Wo fehlen mir drei Blumen? Wo habe ich. Was? Hä? Wo fehlen mir drei Blumen? Ach so. Ich bin nicht dumm, das sind die. Okay, dann haben wir nur die Punkte gefehlt. Gut. Dann werde ich das off äh, screen nachmachen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir die Rückseiten spielen und die Quests erledigen. Yeah! So, ich werde noch nur noch kurz reinschneiden, wie ich hier äh, dran drehe. Obwohl. Wisst ihr was? Nehmen wir uns für die nächste Folge auf. Anfang nächste Folge werden wir das aufmachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns nächste Folge. Wahrscheinlich übernächste Folge bei dem Bosskampf wieder und nächste Folge. In dieser wunderschönen Welt nochmal. Haut rein. Ciao.